Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Koalitionsvertrag in Berlin unterzeichnet. Gut zehn Wochen nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus haben die Spitzen von CDU und SPD die Vereinbarung unterschrieben. Zuvor hatten die Mitglieder beider Parteien zugestimmt. Morgen soll CDU-Chef Wegner im Landesparlament zum neuen Regierenden Bürgermeister gewählt werden. Tarifverhandlungen zwischen Bahn und EVG erneut gescheitert. Wie der Konzern mitteilte, sei auch die dritte Verhandlungsrunde mit der Eisenbahngewerkschaft EVG ergebnislos beendet worden. Der nächste Verhandlungstermin ist Ende Mai geplant. Die Gewerkschaft hatte das neue Angebot der Bahn als nicht verhandelbar abgelehnt und Nachbesserungen gefordert. Jetzt könnten weitere Steigs drohen. Jugendorganisation der AfD von Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft. Wie der Verfassungsschutz mitteilte, hätten die junge Alternative und zwei weitere Organisationen gesichert rechtsextremistische und verfassungsfeindliche Bestrebungen. Das Bundesamt hatte die Jugendorganisation der AfD zuvor vier Jahre lang als Verdachtsfall beobachtet. Neues Verfahren gegen Nawalny. Der inhaftierte Kreml-Kritiker war zu einer Anhörung vor einem Gericht in Moskau. Nach Angaben des Nawalny-Vertrauten Volkov wird dem Oppositionellen Terrorismus vorgeworfen. Ihm drohen dem 35 Jahre Haft. Nawalny muss bereits aufgrund seiner bisherigen Verurteilungen bis 2035 im Gefängnis sitzen. Bundestag stimmt nachträglich über Sudaneinsatz ab. Wegen der akuten Gefahrensituation war die Mission der Bundeswehr ohne die parlamentarische Zustimmung gestartet worden. Der Evakuierungseinsatz ist inzwischen beendet. Die Kämpfe im Land gingen auch gestern weiter. Das Wetter, morgen meist wechselnd bewölkt und ab und zu Sonnenschein. Im Norden, Osten und in Alpennähe einzelne Schauer. Höchstwerte 9 bis 19 Grad.